Ja, hey, mal kurz schon. Hey und herzlich willkommen zur 11. Folge von Minecraft Fight. Heute treffen wir noch die letzten Vorbereitungen, bevor wir gegen Mr. Tr. kämpfen werden. Und wir legen direkt los. So, Zeit ist keiner auf dem Server und schauen wir mal, was wir machen können. Also, Gott sei Dank ist da mal alles gebraten. Juhu, das schaut ja gut aus. Das könnt ihr vielleicht mal. <lacht> Schon wieder die Platzprobleme wie ihr und ihr. So, Levels sind glaube ich ganz so schlecht für mich. Ich werde jetzt noch einmal etwas craften gehen, ähm, eine Bücher und das Zuckerrohr brauchen wir dann eh nicht mehr, Nagelhaus, süß recht, gute Frage, wir lassen es mal im Inventar drinnen. Ähm, so und jetzt müssen wir die Bücher verzaubern und hoffentlich kriegen wir irgendwas gescheit Mal schauen. Schadness, okay, das ist gut. Buch. Ähm, ah, die lieben die, die Nummer 1. Und Protection, sehr geil. So, dann brauchen wir den Amboss. Und habe 1. Machen wir Schärfe 2 Schwert. Schärfe 1 und Schärfe 1 wird Schärfe 2. Und Protection. Machen wir auf unsere Brust Protection 1 und Protection 1, Protection 2. Nice. Okay, das war schon mal gut. Dann nehme ich das alles wieder mit. Den Ofen. Ah, den Ding natürlich. Amboss das hier dann könnt ihr noch ein paar Pfeile bauen ja, wir reichen. ah, aber bevor ich das mache baue ich noch einen ein Feuerzeug und jetzt die Pfeile Mal sehen, Mal anders vorstellen. Okay, das heißt, die Federn und das Flint. Lassen wir mal. Das Essen wäre noch gut da, was wir direkt geschnitten haben. So, das kann ich drinnen lassen. Das wäre nice. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Okay. Nice. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein paar Diamanten anfinden. Wäre nicht so schlecht. Achso, wir als nicht genommen, dann können kurz schauen. Kraft und nicht. Okay, wir als nicht normalerweise. Gut. Dann bauen wir mal noch wieder ein auf der, <lacht> auf der Suche nach jemanden. <lacht> und wegen Platzproblemen isse sie da das Rotten Flash auf, damit die das dann wegschmeißen kann, oder? weg ist Wasser geht noch. Weil eigentlich habe ich zurzeit Zeit eher genug Essen Weil mal schärfe zwei Schwert ich. das heißt vier Diamanten wären nicht so schlecht weil könnt ihr noch zwei Schwerter machen die ja auf, auf Sharpness 1 machen und dann raus natürlich insgesamt was Schärfe 3 Schwert machen. Das ist ziemlich cool. Ja, und wenn wir keine Diamanten finden, ist die Frage, was wir dann mit den ganzen Levels machen. Schauen wir mal. War ja, okay. oh, Machine Boy, ja <lacht> Oder wäre anders, oder? Ich muss ja anders gewesen sein. Oder oh, war Ides? Kurz überlegen. Mhm. Egal. Keine Ahnung, eigentlich war nicht Ida oder doch. Ich bin ja eigentlich durch die Bumper gerannt, also glaube ich nicht, dass ich das war. Ich glaube zurzeit leben nur noch fünf spieler mit mir eingeschlossen ein zweier ein team und der Lonix und der Erbung, gegen den ich kämpfen werde weil es steht ja auch in den regeln dass man maximal 12, 12 Folgen lang keine Kampfsituation haben darf das heißt es müsste in der 13. ich glaube in der 13. folge am höchsten einen kampf miterleben damit die nicht aus dem Projekt ausgeschieden bin. Ja. Irgendwann dann in der Nähe ist glaube ich wieder Wasser. Aber Diamantenglück kann man auch noch haben. Angeblich hat der, der Mr. R. oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht, ähm, nicht für jemand. Das heißt daher sollte ich eigentlich schon Vorteile haben gegenüber ihm. Aber ich bin mir nicht sicher wie gut er protected ist, weil eins was ich weiß ist, er hat ziemlich viele Bücher und war in, Büch in seiner Bücherhöhle. Was weiß nicht, wie man das besser beschreibt und äh... vielleicht hat er ja da ziemlich nice. Verzauberungen, von denen ich nichts weiß noch. <lacht> ziemlich gefährlich da. Nice. Rätsel finden wir immer sehr zahlreich, aber leider keine Diamanten. Nur Diamanten im Kopf, ich weiß, ich weiß. Das Oberwasser ist ja nice. Kann ich mal kurz auswischen. Ja, die Höhle ist ausgemein, aus also gehen wir wieder zurück zu unserer schönen Mine. So, da, Ja, warum würde er da nicht aufgehen? <lacht> hey, warum funktioniert das nicht? So, ja, nice. Passt. Brauche ich nicht dass die Schlucht abgehen, wo er schon, oder ich weiß nicht, wer da gefarmt hat, alles abgefarmt hat, weil es war eigentlich dumm. Aber da unten strip Miner. Kann man auf jeden Fall immer machen. Ja und was mache ich, wenn ich keine Diamanten anfinde? Gute Frage. Dann... Boah, jetzt ist die diamant ja schon weg. Es wird hier nicht besser. Und Diamanten für neue Hacke habe ich auch noch Nice, nice. Wenigstens könnten wir Diamanten für eine Hacke anfinden. Das wäre ziemlich cool. Aber ob ich.. Ob ich bin mir nicht bin ganz sicher, was ich mit den Diamanten machen werde. Hacke oder Schwer? Hm. Schauen wir mal. War mit Iron baut man das schon sehr langsam auf. Leider. Aber so tun wir <lacht> Level fahren wir noch. Also von denen kriegt man gar kein Level. Ups. Ich wieder die. Also, das erinnert mich aber an die Höhle, wo ich mal war. Wo der Zombie wieder mit einer, genauso wie du, mit einer Rose gestanden ist. Aber ob das jetzt die Höhle war, weiß ich gar nicht oder? Kann aber sein. <lacht> Der Fündigsamen bis jetzt noch nicht gewonnen. Genau, gar nicht, wenn wir es genau sieht. Lava ist Ohr mir, nice. Das ist immer gut. Also, ich glaube, wenn ich keine Diamanten anfinde, verbrauchen meine Levels noch für eine Schärfe oder für eine Stärke. 5 ähm, oder 4 Bogen. Hier, besser gesagt. Weil die Levels nicht zu so verbrauchen wäre eigentlich halt dumm. Boah. Es ist schon wieder Wasser. Let's Ja, da haben wir mal die Manten gefunden, gell? <lacht> ja? Geil, wir haben wieder zur Höhle zurück angefunden. <lacht> Obwohl wir irgendwo oben voneinander <lacht> grenzen. <sind. lacht> Und das ist natürlich cool. Fangen wir da weiter. Weit zum Verlever, ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir das also schon, ne? <min> gut, <toddling> dass wir da immer so viele Sachen hinterlassen um, haben. So, für Workbenches brauche ich nicht mal reinbauen. <Africanrect> so, nice. Iron Hamashik erkannt, ne? Ist natürlich optimal. Ah <minicking> mm -hmm. oh Gott. Cool. Aber bestimmt die nicht da jetzt, oder? So, wie gesagt, das Gold gehe ich gleich wieder einschmelzen. Mhm. Oh. Gott, den ist natürlich immer krass geschickt. Iron ja, yeah, mal wieder. Interessant ein bisschen schmelzen. Nur im da habe ich glaube ich keins dazu. Also. Show me more. I'm um, Gold, okay, we don't have not enough. Iron, we have all the others. Nice, nice. Ich glaube, ich craft mir mal den Bogen. Ah, da brauchen wir noch ziemlich viele. Schärfe 3, Der relativ viele. Ich glaube, es geht sich gar nicht aus. 1, 2, das geht sie gar nicht aus, soweit ich das sieht. Dann mal wir noch ein bisschen. Vielleicht sieht er ein, bisschen ein bisschen auf. Obwohl, ja, das kann ich in der Folge dann machen. Vielleicht finden wir noch die unten. <lacht> mal schauen. Ja, Lava hätten wir dann mal gefunden. Lava angefunden das wieder kann die Mannen.